Tja, so ist das halt negativ. <lacht> Tja, bei mir auch. Joyroll, Tomate, Gemüsemix, negativ und ja, hast du wohl auch negativ. Wie gesagt, Paffa hat ich auch schon mal getestet, war auch negativ. Ja. Tja. So. Kann man mal sehen. Das Ist ja kacke. Die kannst du ja nicht falsch machen. Tja. So. Ja, das ist nicht Stück manipulieren, damit man hier ein paar frei hat, aber zwei oder drei. Ja. Äh, ja. No. Schade. Tja, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Guck an. Tja, so ist das. Die Detail hat zwar nur zwei Minuten, aber ich denke mal, da wird nicht schnell passieren. hier. Ne? 50. Ja, gut. Also abschließend zu sagen, alle sechs getesteten Produkte sind negativ. Und ich werde mich das nächste Mal oder wir werden das nächste Mal an den Wein probieren. Mal gucken, mal. Mhm. mal schauen, was da so abgeht. Bis zum nächsten Mal. Genau. Und zum Wein gibt es dann noch zum Waschen dazu. Bis demnächst.